Als Mediengestalterin ähm, bin ich vielseitig einsetzbar, vielseitig unterwegs. Sowohl als Kamerafrau, also ist später möglich als Kamerafrau zu arbeiten. Ich kann aber auch in die Tontechnik gehen, ähm, könnte aber auch, wenn ich es möchte, im Schnitt arbeiten. In diesem Beruf gibt es eigentlich keinen typischen Tagesablauf, zumindest in der Ausbildung nicht. Man ist in der Ausbildung in vielen verschiedenen Bereichen eingeteilt, also ich bin eigentlich momentan im Schnitt unterwegs, wir gehen aber auch mit auf Kamerafahrten, wir sind aber auch mit in der Grafik, wo sozusagen die ganzen Bauchbinden erstellt werden oder wo irgendwelche Hintergründe, die dann im Studio unten im Hintergrund im Fernseher zu sehen sind, erstellt werden. Also also äh, wir sind in den unterschiedlichen Bereichen und äh, auch von den Arbeitszeiten her ist es nicht typisch, also es geht nicht um 9 Uhr los und ist 17 Uhr zu Ende, sondern es gibt auch Tage, so wie heute zum Beispiel, da habe ich 7.30 Uhr angefangen zu arbeiten, bin dafür aber schon 15.30 Uhr fertig. Wir hatten jetzt letztens zum Beispiel ähm, ein Kameraprojekt, da hatten wir das Thema Architektur und als Dreh auch die Thomaskirche und da war es natürlich ganz wichtig, ähm, dass ich mir vorher Gedanken gemacht habe, was möchte ich drehen? Also bin ich ähm, einen Tag mal in die Thomaskirche gegangen und habe mir die mal ganz genau angeschaut. Nicht so als Besucher so, ach ja, das ist eine ganz schöne Kirche, sondern okay, da ist die Ecke, die würde ich gerne filmen wollen. Wie muss ich das Ganze ausleuchten, dass das dann gut ausschaut? Mir macht es total viel Spaß. Ich bin sehr froh, dass ich mich für diese Ausbildung entschieden habe und äh, kann es eigentlich für alle, die irgendwas mit Medien machen wollen, nur weiterempfehlen.